Ich <lacht> hab' also YouTube Video sehr Ich hab' mich äh, für mich gut. Ich so ein bisschen festgehalten wird, weil wenn Ich äh, etwas auf Instagram hochlade, dann ist die Story nach 24 Stunden irgendwie weg und wir finden nichts mehr vor uns. Deswegen heute ein kleines Announcement von uns. Wir sind schwanger. Die sagen es ja im Englischen immer so. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich 12.0 sein. Ich hoffe, den Baby wird es dann auch gut gehen. Ja, also diese Schwangerschaft für mich ist einfach nicht schön verlaufen, kann ich jetzt so weit schon sagen. Wir haben für euch einige Fragen vorbereitet. Und die AfD möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Ja, das war tatsächlich eine geplante Schwangerschaft. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das beim ersten Versuch schon klappt. Da haben wir uns natürlich extrem drüber gefreut. Aber ich muss sagen, ich habe öfter die Frage bekommen, ob es eine geplante Schwangerschaft war oder ob es ein Unfall war. Also diese Frage finde ich so scheuert irgendwie was geht dich denn das an ob das jetzt geplant war oder an, ob das jetzt ein Unfall war irgendwie kommt mir das so ein bisschen respektlos vor diese Frage aber die habe ich tatsächlich auch bekommen und die hat mich schon extrem genervt diese Frage im September gibt bir kız çocuğunuz var und dann sonra hani üçüncüye ne gerek vardı da hani bunu bilerek mi yaptınız bilmeyerek mi yaptınız Ja, aber kime ne bu? Ja, tabii ki kimse ilgilendirmez. Hani bu sorunun sorulması da biraz abes kaçıyor zaten. Kesinlikle Katrin. Ja, also ich hatte eine wirklich eine, eine schwierige Zeit. Also die letzten zwei Monate waren für mich überhaupt nicht angenehm. Aufgrund eines bestimmten Satzes von meiner Ärztin. Sie meinte zu mir, ich war gerade erst 5.2, also das war noch alles relativ frisch. Auf dem Ultraschallbild hätte man vielleicht noch gar nichts mal gesehen. Und sie meinte, mir gefällt die Fruchtblase nicht und mir gefällt auch der Ort nicht, wo sich dein Baby die Fruchtblase eingenistet hat. Und ich sehe auch keinen Dottersack. Und ich sehe gar nichts, es Ist es auch kein Baby drin. Stell dich darauf ein, dass wir nächste Woche eine Ausschabung vornehmen. So, jetzt frage ich mich im Nachhinein, wäre das nicht besser gewesen, wenn sie mir nichts erzählt hätte und einfach abgewartet hätte, anstatt zu mir zu sagen, stell dich auf eine Kuretage ein. Also das finde ich ein bisschen, diese Woche wollte für mich nicht vergehen. Ich habe geweint, geheult, ich lag nur im Bett. Also ich, für mich war das erstmal so vorbei, weil es einfach etwas natürlich war, was ich... Wollte, ich wollte das Baby, wer will das nicht, diese Nachricht zu erhalten, war für mich einfach so ein Schlag ins Gesicht. Da macht man sich so Vorwürfe, bin ich zu alt gewesen, warum ist das jetzt so, warum habe ich meine Blutungen? warum, warum, warum, so. Und ich war einfach fix und fertig mit den Nerven. Dann habe ich Bettruhe verordnet bekommen, oh. die nächsten eineinhalb Monate und ähm, Social Media verboten. Das heißt, in dem Zeitraum ist auch übrigens das Erdbeben passiert, was uns natürlich alle mitgenommen hat und mich ganz besonders. So, solche Sachen triggern mich natürlich. Sie meinte ja, diese Woche habe ich so viel Abtreibung vorgenommen, bin noch nie. Sie sind wahrscheinlich höchstwahrscheinlich die Nächsten. Was ist dann passiert? Aber nächste Woche sind wir hin und da war plötzlich ein Baby mit Herzschlag. Also Ärzte können sich auch irren und das war alles noch relativ früh. Ja, also das hat mich ziemlich mitgenommen. Und trotz dessen habe ich immer noch diese Angst in mir, dass irgendwas nicht stimmen könnte, weil sie mich einfach so verängstigt hat. Ich Ich habe mich mı mehr verletzt. nicht mehr Ich Ich Ich Ich Ich ich weiß nicht, wie viele Tests ich gemacht habe, weil äh, man ist leider so, dass man dann Eisprung nach so und so vielen Tagen schon anfängt, irgendwelche Frühtests zu machen. Die waren alle negativ, alle negativ bis zwei Tagen überfällig war und dann hatte ich plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Und die Werte waren so niedrig und ich vergleiche dann im Internet wie eine Irre, warum ist er plus das und mein Wert ist zu niedrig und bla bla bla. So, dann habe hab ich mich auch wieder irre, irre gemacht und dann kamen die Ärzte mit ihrem geilen Spruch und dann war ich sozusagen ja, irgendwie am Ende. Also ich habe wirklich eineinhalb Monate, zwei, zwei Monate nur gelegen und nur geheult. Ich habe nur gespuckt und im Krankenhaus verbracht sozusagen. Also diesmal war es extrem. Bei Hamza war es extrem. Bei Sade war es nicht so extrem, kann ich sagen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da noch gestillt habe und sowieso gerade erst äh, Hamsa geboren habe. Ich diese Schwangerschaftshormone schon in mir drinne hatte. Also bei Sade war das nicht so extrem. Und jetzt ist es wieder extrem und ich musste auch übrigens dieses hier einnehmen. Äh, dieses Progestan ist, glaube ich, auch ein Hormon. Und Leute, dieses Hormon, das habe ich einfach fertig gemacht. Also jetzt, nachdem ich das abgesetzt habe. <lacht> Geht es mir wieder ein bisschen besser und ich glaube, es ist auch etwas, das Übelkeit und also bei mir alle Schwangerschaftsmerkmale, äh die man im ersten Trimester durchleben kann, durchlebe ich. Kann euch jemand einblenden, was da so alles äh, vorkommen kann. Alles. Und erst nachdem ich das hier abgesetzt habe, äh, geht es mir jetzt wieder diese Woche ein bisschen besser, so dass ich auch. Ja, aber ich normal fühle. So das war doch nicht die Ja, ich war natürlich glücklich. Ich hab's gar nicht geglaubt. Da gibt's übrigens auch ein Video zu. Aufgeregt. Hat mir natürlich Gedanken gemacht, wie das so sein wird mit dem dritten Kind. Kann ich sitzen? bin ich Hiç yani, mı? Yo, çünkü hani hamile miydi değil miydi Ebru çok böyle kendi kendine şey yapmıştı. Bazı test yapıyor çift çıkıyor bazısında tek çıkıyor. İstatistiklere rakamlara bakıyorum hamile olduğunu biliyorum. Yani şimdi. Nesil sen? Hayır ya. Hayır hani eskilerde bir terim var hanımın üzerine ceketini atsan hamile kalıyor diye öyle diyor. Estağfurullah ya. Babamız ya bu videoyu. Evet. <gülüyor> Yani Hamza'da... Ama onun için mi böyle tepki verdin? Sağlı kanda da çıktı. Ama o ciddi gerçekten. Ayy. Böyle tip tepki. Hoş. Keşke çekseydim yani. O şey mi? üçüncü çocuğu istediğim için de o tepki yani. Hmm. yani. Yoksa senin hamile olacağına, hamile olduğuna verdiğim tepki değildi. Planlamaydı. mıydı? <gülüyor> ne gerek vardı? Manyak mısınız üçüncüyü yapıyorsunuz? Ya mesela bunu <gülüyor> diyen ne oldu? Also ich glaube nicht jeder freut sich dann vor allem irgendwie, vor allem wenn es dann auch so plötzlich ist, Ich glaube ich kann mir vorstellen, dass sich nicht jeder unbedingt freut, also ich weiß es nicht, also ich habe auch leider Reaktionen bekommen, wo ich dachte so, äh e was soll das denn jetzt so, muss halt jeder für sich selber wissen, aber sei euch gewiss kein Paar, was euch sagt, hey wir sind schwanger, möchte dann solche Sätze hören. Also wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann solltest du lieber gar nichts sagen. Okay. Ich, <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass es ein Junge wird. Ähm, ich kann mich natürlich täuschen, aber bei beiden Schwangerschaften habe ich mich bis heute nicht täuschen. Aber gut, die Chance ist dann 50-50. Ne? Ich habe das Gefühl, es wird ein Junge. Ich weiß es nicht mal schauen. Also ich möchte einfach nur, dass es gesund auf die Welt kommt. Der Rest ist mir eigentlich wurscht. Wir wir du auch noch nicht? Wir ja, also wir machen auf jeden Fall eine Gender Review Party, weil ich habe so vieles einfach nicht gemacht bis heute. Ich hatte keine Party, ich hatte keine Babyshower, ich hatte keine, um, kein Fotoshooting von meinem Bauch und das ist so etwas, was mir irgendwie fehlt. Also ich habe irgendwie gar keine Erinnerungen an meine Schwangerschaften und bei der dritten Schwangerschaft evet, habe hatte... <gülüyor> ich. Mir da bringt mir der Zuckerbartele ja ne da haben wir noch ne Bleiabnahme ne ich möchte es ganz simpel haben entweder ein Stückchen Torta aufschneiden gucken was drinne ist oder Ballon platzen. wo das für dann also wir wissen es auch noch nicht was es sagen wir so alle meine wird es schon sehr schwer Yani diğer iki hamileliğine göre bu hamilelik biraz daha sıkıntılı oldu. Düşük riski olayı vardı, kanama oldu, ondan sonra bazı sıkıntılar yaşandı, evronun psikolojisi iyice bozuldu. Tabii onun psikolojisinin bozulması demek bizim tüm hayatımızın mahvolması anlamına geliyor. Yani o yüzden hani ben hep diyorum ya, erkek diyorum hasta olursa bir şey olmuyor da, bir evin kadını hasta olursa hükümet düşüyor. Hakikaten sıkıntılı bir durum yani. <gülüyor> O yüzden bayağı zor bir şey geçirdik. Allah'a şükür bu aralar iyi ama. Çok şükür toparladı. Son bir haftadır neredeyse. Son bir haftadır bayağı iyi yani. Ebrun'un çok bir, ayrı bir böyle hamile güzelliği vardır. Bunu bilmiyorum. Siz görebiliyor musunuz ama ben bunu en <gülüyor> çok net bir şekilde görebiliyorum. Mesela saçları acayip sıklaşır. Saçları çok güzel olur. Suratında böyle ayrı bir tatlılık gelir. Çok güzelleşir. Nur Onun nur, nur gelir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nur gelir. <gülüyor> Eyvallah bu <lacht> also ich habe das Gefühl, dass man nach jeder Geburt, also ich hatte das bei Sade zum Beispiel, dass ich vieles einfach vergessen hatte und ich glaube, dass ich jetzt bei der dritten Geburt auch vieles vergessen werde, wie es war. Man vergisst ja auch irgendwie so die Schwangerschaft, finde ich. Also ich habe es vergessen, wie es war, damals so viel gespuckt zu haben zum Beispiel bei Hamza. Und jetzt erst, wo ich das alles so wieder durchlebe, denke ich so oh Gott, das war, ist es nicht. Ich hoffe, dass jetzt die dritte Geburt, ich plane eine normale Geburt wieder. Ihr wisst, Hamza war ein Kaiserschnitt, Sade war eine normale Geburt und ich hoffe, dass jetzt die zweite normale Geburt auch ein bisschen schneller vorankommt und dass ich dann das dritte Kind einfach zeitnah bei mir dann haben kann. Und der Geburtstermin errechnet sich übrigens circa auf den 15. Oktober. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, ich freue mich einfach auf diese Zeit und ich glaube auch, dass ich dieses Mal das dritte Baby mehr genießen kann, weil ähm, bei uns äh, bei Hamza und Sade das einfach so war, dass beide so klein waren, dass ich einfach zwei kleine Babys da hatte sozusagen. Und die haben mir nur eineinhalb Jahre auseinander. Und jetzt ist es so, dass Hade jetzt, wenn das Kind da ist, fast schon fünf ist. Und das Baby dann halt neu geboren. Von daher, ja, ich freue mich auf die Zukunft mit drei Kindern. Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten mit meiner Schwangerschaft. Ich will jetzt nicht nur noch alles mit Schwangerschaft bombardieren hier. Es ist natürlich eine schöne Zeit, eine aufregende Zeit, die nächsten zehn Monate. Beziehungsweise sind ja nur noch sieben. Ja, also ich will euch nicht damit zu bombardieren, aber ich will euch auch up to date halten. Und ich freue mich einfach auf die nächsten kommenden Monate mit euch zusammen. Bis bald. <gülüyor> Kendinize, Kendinize çok var. çok iyi bakın Allah'a emanet olunuz Görüşmek üzere <gülüyor> Çüss